Hi und willkommen, mein Name ist daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King 3. Was ist los mit dem Ufi? Bist So aufgeregt, was jetzt als nächstes kommt. Ja, ich auch. Wir sind mit San Franz ja, so ist das, ne? fertig und ja, wir gehen mal zurück zur Welt gerade, weil ich meine, an es wird jetzt ein bisschen Zeugs passieren. Cutscenes werden gezeigt und wir werden sehen wie es das nächste weitergeht und ja bin gespannt wir sind mit den disney welten durch und jetzt heißt es zeit für die story loszulegen und ja ich bin gespannt was jetzt kommt ich noch habe ich jetzt schon zehn mehr viele viele jahre gewartet und ja guck mal ich nehme an wir müssen vielleicht ins rechte dunkel zu Mickey und Rico, weil die da in Gefahr sind. Sora, somebody's calling us on the Aber ah, auf. We got oh. sind alle im der Siehst du? Ich wusste, Now we can ask? Uh. It's not like we can use that big old door anymore. It's completely gone. Yeah, we closed it after beating Ansom. And we saw it can't ask the king oder Riku, 'cause you wouldn't let me ask. Yeah. Only Mickey can open a door to the realm of darkness. <laughs> It's because he has a special keyblade aber das hat er ja noch gar nicht dabei. Das ist aber jetzt kaputt gegangen. kaputt originale Ausrüstung. Okay! Aber where does es? lead? Okay. Ja, das ist ein Er ist ein steuer riesig. Ja! Ja! Ja! da Ja! Jetzt jetzt Destiny Island. Ah, gehen wir von der anderen Seite raus da hin. Ah. Das war das Erste, was man gesehen hat von Kingdom Hearts 3. Die so das Schlüsselschwert von ihm aufgehoben hat. A Keyblade? How did it end up here? Hmm, maybe it's another guiding key. Sure, but to guide us where? Das Stützelschwert von Erakus, Meister Erakus, was Ark als letztes hatte. Und da sage ich doch die Tür. Also genau da wo Dings aufgehört hat. Bird by Steve Fragmentary Passage. Oh. The realm of darkness. It isn't safe for you. Yeah. You can't make a whole point without us. Come on, guys, think about it. Even the King and Riku struggled in the realm of darkness. Someone needs to stay out here, just in case. If something happens to the rest of us, you two need to carry on. Yeah, Stop it! Some... We understand, but we don't want you going someplace dangerous on your own. Thanks, guys. But I'll be fine. I'll make sure Riku and the King are safe. Trust me. Oh my... Oh right. You promised to be doing it. And come home nice and safe? Right. Uh, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Aber okay. Wir gehen allein ins Reich der Dunkelheit, ich nehme an. okay. Weil die Szene haben wir auch schon gesehen, oder? Oh, ich weiß, wer das ist. Auch oh, kommt jetzt die Szene, in der jeder im Trailer durchgedreht ist. Ja, auf jeden Fall. This Keyblade. What what yeah, you abandoned me. That's what left me in this shadow prison for more than a decade Knowing what it would do to me. I'm sorry. It's all my fault I reached the shore after endless wandering Waited forever for help to arrive aber niemand no one Ich came i lost my keyblade wieder immer noch blau in ihren Haaren. No means of fighting my way back through the heartless you should have known i was stranded do you have any idea how lonely it is all You can share it. There's no need. Got my own. So, mit ihm gegen Aqua kämpfen? Oh, jetzt müssen sie aus mein Intro. Oh. Oh. Oh. Oh nee, nicht schon wieder ging. Ah. Oh. Noch gibe weg. Ah. No god. Got schon. Rico ist ein stärkerer Charakter. Normalfall. Was? Oh Gott! Oh, wie kreis auf drei Weiß nicht. Ein leer Aber mehr. Ich habe schon drei, vier mal besiegt in Fragmentary Passage. Okay, ich muss mir merken, wo High Potion ist. Aber mehr, da nicht Ether, da. Oh, lass mich mal euch töten. Oh Gott. Dann aber Jank nicht. Rest hat. Oh Gott, geil. Sehr viel weniger MP. Na, no. läuft sie schon wieder. Vielleicht nicht gegen Aqua kämpfen, aber dieser beste von allen Hauptcharakteren. okay aber <lacht> okay, ich konnte so ein Sora. <lacht> was gerufen I made it <laughs> Okay Ah and we love distance Das haben wir erledigt, aber ja. Oh Gott. Ja, ursprünglich sollten wir sie ja retten ne? mit Sora, aber wow, Sora? jetzt, jetzt kommt es zum Kampf. Watch over the King. I've got this. Okay, erikus Schwert gegen sie kämpfen. Okay. Anti-Aqua. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommen die schweren Kämpfe, ne? Jetzt kommen die Einzelkämpfe hier. Oh, das ist genau wie ein Fragmentary Passage. Awesome. Oh, die Musik. dort auch oh, oh. nein ich möchte nicht gut vor einsetzen wenn ich irre weiterform die will ich ein Ist also irgendwie ein remix von aquas thema nur epischer Richtig gut, der Kampf war schon im Dings sehr schwer. fand ich jetzt kommen die schweren Kämpfe sehr gut. Aber das von ihr Finisher von Spell Reaver, wie auch immer der. Hier nochmal ist im Deutschen. Oh Gott. Oh Gott, vielleicht bin tot. Na ja, jetzt ich kurat gegen die ein. So. Ja, schon was von Final Boss irgendwie. Na. Ja. Ja, oh Gott, oh Gott. Ja. ja oh. immer noch zwei balken oh. genau auf diese kämpfe habe ich gewartet das ganze spiel lang Ich habe den Komplament, sammel raus. Ah oh Gott! meine Musik ist so aus awesome Hab ich, hab dich. Warte, jetzt ich, glaube ich. Oh Gott! Ich mich ja noch weg in den letzten Sekunden. Oh Gott. Komm her. Boom. Okay. Der Kampf war gut. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. sie aus dem Intro. So. This is the end. Aqua. Sora. Sie gerettet. Aqua Aqua uh, Nein. Aqua, Aqua. It's you. Thank goodness. You're awake. Mickey. Uh, are these The Destiny Islands? That's right. Wen did they fall to darkness? You're in the realm of light. Nach so vielen Jahren. Sie endlich frei. Endlich mal ein Happy Ending. <lacht> Endlich mal eine gute Nachricht. Schön. Oh. Währenddessen in Radiant Garden. Da haben wir zwei Reserve mit Dude. Why would you pick me? I cannot let the chosen catch wind of this understand. Oh, I see. It's because I got bench. I got bench too. <laughs> quiet. <coughs> <coughs> Okay, man, look. Real talk. Backstabbing those guys would be stupid. If they find out, we are yesterday's toast. I mean, what's in it for me? Forgiveness. Huh? For what? Men like us. In the pursuit of science, we sometimes make terrible mistakes. Ja, you ist Du sagst auf unsere Mission, um die Menschen zu helfen, aber jetzt kann ich jemanden mit meiner Forschung helfen. Jetzt kann ich anearnen. Hm, ich bin kein Wissenschaftler. Warte, warte, warte! Komm schon, Mann. Ich bin nicht Ich bin ein Scherz. Wir sind nicht Freunde. Ich kann die ganze Zeit, die du und ich auf einer Hand gesammelt haben. Weniger als eine Hand. Ich dich nicht, dass du in der alten Leben in der alten Okay, okay! But listen! Mm. Huh? No way! It's true. The whole thing was his idea. Huh? No stinking way! He wants to atone too. But he is one of the chosen, so his hands are tied. Hence my actions on his behalf. Hence, my need for you to act on my behalf should all go awry. As you said, we are far from friends. No one would ever suspect you. Hmm. So I'm not doing any fighting? Correct. And more importantly, no bench warming. Hmm. Ha! Yeah, baby! Sign me up! Yes! <sighs> Demix time! Ist er eigentlich da? Wurde noch nicht gelüftet, aber ja, Lucha oder Lag sehen oder Luxort? Ja, bestimmt irgendwann herausfinden. Ne? Okay, ich habe es hollow main security. Ich habe hab Holy Man gelesen. Ist der Heilige Wenn Mann? Ja, yeah, right. Bodies don't grow on trees. Ienzo. It's the backup plan or nothing now. But the backup plan isn't a true solution. Yeah, finally. Hmm? About time. Hmm. <gasps> <laughs> Ooh, nice place. Ah. Demix? Is huh? that you? Hey, Zexion, long time. <clears throat> <sighs> how's humanity treating ya i rejoined the nobodies but like i just can't shake the feeling i've been sweet talked you know we have so got to have a chat whoa back up what oh sorry sorry i'm getting ahead of myself i'm actually here on a top secret mission apparently i'm so off everyone's radar that i'm just the guy to handle a special delivery Master Ansem. Ah, well met, little Ianzo. Oh. <gasps> They told me you'd gone mad, that you abandoned us was just a boy, but I should have known better. I am truly, deeply sorry. I think what matters is that you recognize the mistake. Peace, Ian, sir. It was I who was consumed by hatred, who failed you in my obligations as your mentor. Forgive me. <laughs> so, uh, are we cool to get on with things here? Oh. Got you a present from Vexen. One was all he could manage for the time being. But hey, he figured you guys would know what to do with it. A vessel! Okay. Aqua muss echt ein Herz aus Stahl haben, mehr als zehn Jahre ohne Freunde durchzuhalten. Hoffentlich können wir sie bald mit Ventus und Terra wieder vereinen. Ja. Äh, Ventus vielleicht, Terra äh, steht noch nicht so gut. Was ah, passiert jetzt? You sure about this, Aqua? If you want, we can take you back to Master Yen -Sid's tower to rest with riku and the king. Wir haben Schlüssel Schwertfriedhof. Oh, wir sind auf dem Weg zu Dingo. Und da haben wir Castle Oblivion. chain of memories mm. <sighs> oh, oh. Land des Aufbruchs. Stimmt ja. Muss ja da erschaffen, ne? Wie so gut der ist auf unserer Seite ist. Ready all right. Ich meine, okay. ich sagen, wir beenden die Part hier. Folge geht es dann weiter. Die Parts werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer sein. Einfach nur weil... Halt so viele Awesome Momente jetzt wahrscheinlich kommen. Und ja. Die will ich natürlich... Reich der Dunkelheit sind wir noch nicht fertig. Okay. Okay, das zählt noch als Reich der Dunkelheit. Ich wünsche man kann an die Charaktere so ein bisschen ranzoomen. Ich würde mir die gerne mal so aus der Nähe alle ansehen. Aber geht leider nicht. Hm. Alles gut, dann würde ich sagen, ich beende bald hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.